Hi Leute! Im Moment äh, haben viele das Problem, dass sie äh, die Übersicht über ihre Finanzen verloren haben. Ähm, es gibt einen simplen Trick, äh, den äh, viele nicht drauf kommen. Für diejenigen, die was, äh, schon äh, Finanzprofis sind, die werden äh, darüber lächeln, aber es ist einfach und effektiv. Ich habe das aus einem Podcast äh, nochmal äh, gehört gehabt und es ist ein Evergreen. Wirklich, äh, das ist äh, immer wieder genutzt. Egal in welcher Lebenslage, ist es sehr nützlich. Ich zeige euch mal meine kleine Geschichte. Ganz simpel. Hier einmal Einnahmen, einmal Ausgaben. Da schreibst du einfach mal deine Einnahmen rein, deine Ausgaben. Da machst du hier unten eine Summe von beiden. Hier und hier. Und dann die Differenz zwischen und zwischen die zwei. kannst du dann äh, rausfinden was du an Geld zur Verfügung hast. Und äh, so kannst du einfach einen Budgetplan erstellen und äh, simpel, die Sachen, die was nicht unbedingt nötig sind, wieder loswerden. Ganz einfach. Das Ding ist ganz einfach, wenn du zu viele Ausgaben hast, ist, äh, dann nicht, äh, wirst du zu einem Minusmensch, wie der Protagier versagen würde. Und äh, Minus-Menschen geben mehr aus, als sie einnehmen. Und zwar immer. Äh, Plus-Minus-Menschen, auch wieder äh, Bruder Schäfer-Art äh, zu reden, haben wir immer nur wirklich Null. Und wenn was passiert, dann kommen sie gleich ins Minus rein. Wenn du ein Plusmensch sein willst, dann musst du, äh, die, solltest du dich wirklich darum kümmern, dass du deine Kosten im Griff hast. Anders hast du noch keine Chance. Besonders nicht jetzt oder in der Krise. Also, ihr Leute. Think unique and survive. Benutzt euren Schädel und dann wird es durch ja die Krise gekommen. Und schaut über den Tellerrand. Das ist eine der wichtigsten Regeln von Think unique. Bleibt nur gesund und dann steht er da gleich noch.